Ich möchte Ihnen eins der fortschrittlichsten Nahrungsergänzungsmittel unserer Zeit vorstellen. Und ein Geschäftsmodell, das Ihnen die Welt an Ihre Türschwelle bringen kann. In 2013 hat eine Firma das getan, was sich noch nie eine Firma in dieser Branche als überhaupt möglich vorstellen konnte. Sie eröffnete auf einen Schlag den globalen Markt, indem sie ein paar unglaubliche Produkte in einem einfachen Briefumschlag versandte. Wohin auch immer ein Briefumschlag versendet werden kann, können auch dorthin diese hochinnovativen Produkte versendet werden. In der Vergangenheit haben Firmen versucht, Flaschen und Kisten zu verschicken. Aber das war sperrig, teuer und konnte nur an eine kleine Handvoll Länder geschickt werden. Sie haben versucht, dieses Problem zu beheben, indem sie zu kleineren Behältnissen in Schottgröße wechselten. Während dies verplatschbarte, waren die Kisten jedoch immer noch sperrig, teuer zu verfrachten und waren immer noch nicht in der Lage, die meisten Länder zu erreichen. Während riesige Mengen an Produkten nicht nur riesigen Lagerplatz benötigen, sind auch Lieferzeiten und Kosten bis heute noch erheblich überhöht. Jetzt ist dieses Problem gelöst. Stellen Sie sich vor, 50 Kisten mit Getränken in Ihrem Rucksack zu transportieren oder 5000 Kisten im Kofferraum Ihres Autos. Forever Green hat dieses sperrige Versandproblem gelöst mit seinem hochinnovativen Briefumschlagmodell, versendet heute lebensverändernde Produkte in über 200 Länder und Territorien weltweit und besitzt Büros in 38 Ländern. Das Geheimnis liegt in der Größe und in der Effizienz dieser kraftvollen Produkte. Entwickelt mit den Inhaltsstoffen absolut höchster Qualität und Wissenschaft auf dem neuesten Stand. Sie werden auf der ganzen Welt keine aufregenderen Produkte finden. Unter diesen Produkten befinden sich die weltweit patentierten Powerstrips für Schmerzlinderung und Durchblutung, Beautystrips für atemberaubende, das Alter umkehrende Hautpflege, Solastrips für eine komplette zelluläre Ernährung. Und jetzt... Ein revolutionäres neues Produkt, das die Art und Weise verändert, wie Nährstoffe in unseren Körpern absorbiert werden. Dadurch, dass diese Produkte an jemanden aus Ihrem Netzwerk versendet werden, verdienen Sie Geld. Mit der globalen Power dieses Modells hat Forever Green erst kürzlich den Verkauf von 40 Millionen Powerstrips weltweit gefeiert. In nur zwei Jahren. Dieses neue Briefumschlagsmodell kreierte mehrere Millionäre und Tausende von Tausenden. Das sind Menschen, die 1000, 3000 oder selbst 10 oder 20.000 im Monat dazu verdienen. Und die Geschichte wiederholt sich gerade. Aber zunächst mal wussten Sie, dass die menschliche Magensäure in der Lage ist, Rasierklingen aufzulösen? Das bedeutet, dass sich Ihre Magensäure wie eine Schutzwand, die Nahrungsergänzung und Nährstoffe davon abhält, ins Blut und in die Zellen zu gelangen. Nur ein kleiner Prozentsatz überlebt. Klartext, Ihr Körper erhält nur einen Bruchteil der Nährstoffe, die er verdaut. Das wirft die Frage auf, kann das geändert werden? Können wir die moderne Wissenschaft nutzen, um mehr aus dem Verdauungsprozess herauszuholen? Das Wunderkind Dr. Ambati begann mit Integralrechnung im Alter von vier Jahren, schloss seine Highschool mit elf Jahren, die vormedizinische Ausbildung mit 13 und mit 14 sein Medizinstudium ab, wurde mit 17 Jahren im Guinness Buch der Rekorde als jüngster Arzt der Geschichte eingetragen. Er schloss sich im Team zusammen mit Forever Greens, eigenem Forschungswissenschaftler, Dr. Ada Saucedo, Gründer und Chief Medical Advisor des Center for Hearts und Gründer des neuen Life Centers, der größten esch der Welt. Dr. Ambati und Dr. Saucedo schlossen eine Partnerschaft, um diese einzige Frage zu beantworten. Und die Antwort ist ein sehr aufregendes Ja. Zusammen haben die beiden eine wegweisende Technologie entwickelt, die die Lösung für dieses Problem darstellt. Wir stellen vor, Prodigy 5, die perfekte Mikronährstoffformel, gepaart mit einer revolutionären Absorptionstechnologie für die Anwendungsmaximierung dieser bahnbrechenden Formel. Prodigy 5 ist die Lösung für das globale Problem der Mangelernährung. Mit der heutzutage an Nährstoffen bankrotten Nahrung und der Unfähigkeit des Körpers, 100% der selbst gesündesten Vollwertkost und Vitamine zu absorbieren, beeinflusst die Mangelernährung jeden Einzelnen von uns. Ob gesund, wohlhabend, arm und hungernd, jeder Mensch auf diesem Planeten benötigt die Nahrungsrevolution, die Prodigy 5 bietet. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes für jedermann jeden Tag. Also, was ist drin? Prodigy 5 beinhaltet das hochbeworbene Phytoplankton, das tatsächlich das Schachmatt in jeder Unterhaltung über Ernährung ist. Echte Frucht-Antioxidantien für den Schutz gegen freie, radikale Helfen dem Körper, jung und gesund zu bleiben. Ein volles Spektrum von Vitaminen und Mineralien, die, wenn sie vollständig absorbiert werden, helfen können, ihre Knochen zu schützen und wiederherzustellen, genau wie ihre Organe, ihr Gehirn, ihre Muskeln. Und zum Schluss ein langanhaltender, natürlicher Energieschub, den Sie sofort fühlen können und der Ihnen hilft, Ihren Tag zu gestalten diese wegweisende, biosteigernde Absorptionstechnologie verbindet alle diese Nährstoffe und schützt sie vor der Magensäure, die die Nährstoffe sonst zerstören würde. Sie stellt dann die verbundenen Nährstoffe den Körperzellen zur Verfügung, wo sie absorbiert und verwendet werden können und macht daraus eine Art Schnellzug der Nährstofflieferung und Wirksamkeit. Und um dieses Produkt für eine Welt verfügbar zu machen, die einen verzweifelten Bedarf an seinen lebensnotwendigen Vorteilen besitzt, hat Forever Green Prodigy 5 als neuestes Mitglied zu seinem globalen Briefumschlag-Versandmodell hinzugefügt. Das Forever Green Distributionsmodell und patentgeschützte Technologien haben schon vorher die Direktvertriebsbranche aufgewirbelt. Jetzt ist es als nächstes die globale Nahrungsergänzungsbranche. Die Macht der globalen Wirtschaft steht vor ihrer Haustür. Jetzt sind sie am Zug. Ja, jetzt sind sie am Zug. Jetzt sind wir am Zug und erstmal natürlich ein Schönen guten Abend, ein herzliches Willkommen zur Geschäftspräsentation von Forever Green FG Express. Freue mich, dass Sie da sind, dass ihr da seid. Und äh, ja, was erwartet uns heute Abend? Ja, erstmal viele, viele interessante Informationen und vor allen Dingen eine Entscheidungshilfe, eine Entscheidungshilfe, ja, etwas zu verändern im Leben. Und zunächst mal kurz zu meiner Person. Mein Name ist Dirk Ollrich. Und äh, ich lebe mit meiner Frau Gerstin, die sitzt unten im Wohnzimmer, ist natürlich auch hier mit in der Runde. Äh, wir leben seit gut neuneinhalb Jahren an der Costa del Sol in Mabea, haben jetzt auch noch herrliches Wetter. Aber ich glaube, in Deutschland ist es momentan auch sehr spanisch. Mal schauen, wie lange es dann bei euch so bleibt oder in Österreich genauso. Und äh, ja, warum erwähne ich das? Ganz einfach, wir sind seit 27 Jahren selbstständig im Network Marketing und haben deswegen vor zehn Jahren entscheiden können, vor fast zehn Jahren entscheiden können, da zu leben, wo andere Leute Urlaub machen, wo alle anderen Menschen Urlaub machen. Und das ist natürlich mit diesem Geschäft möglich. Darum soll es heute Abend gehen. Denn mein Ziel ist es, Ihnen ein Geschäftsmodell vorzustellen, das unser Leben verändert hat und Ihres vielleicht verändern wird. Ja, mein lieber Kai, pünktlich um 8, das gilt aber nicht für Führungskräfte. <lacht> also starten wir durch. Das war ein kleiner Insider-Scherz für meinen Freund Kai, der jetzt auch gleich noch zu uns sprechen wird. Welche Branche ist das eigentlich? Network Marketing, gerade schon erwähnt, eine Direktvertriebsbranche und sehr, sehr erfolgreich, gibt es seit über 50 Jahren, kommt eigentlich aus dem USA und hat in 2014 weltweit 178 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Wenn man sich überlegt, dass davon rund 50 Prozent auch wieder an Provisionen, an Geschäftspartnern ausgezahlt wird, dann ist das ein erheblicher Cashflow, der da existiert und der da entsteht. Und äh, der Robert Kiyosaki, vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Autor des Bestsellers Rich Dad. Poor Dad sagt, die reichsten Menschen der Welt bauen Netzwerke, also Networks, auf alle anderen lernen, wie man arbeitet. Das soll nicht heißen, dass wir hier nicht arbeiten, aber wir arbeiten ein bisschen anders. Zum Beispiel jetzt im Wohnzimmer oder im Homeoffice und schauen uns oder sprechen natürlich auch hier eine solche Veranstaltung. Wir können dieses Geschäft weltweit betreiben, aber dazu gleich ein bisschen mehr, wenn ich über Forever Green spreche, denn das Unternehmen von Evergreen mit Sitz in Utah in der Nähe von Salt Lake City wurde gegründet 2004 von Ron Williams. Das ist der charmante junge Mann hier oben in der linken Ecke und seit gerade ein paar Wochen, seit etwa vier Wochen, ist er als CEO abgelöst worden von Rick Redford. Das ist dieser Mann hier, der auch sehr sehr viele Jahre schon erfolgreich im Network Marketing tätig ist. Der Ron ist nach wie vor natürlich unser Präsident, er ist der Gründer, er ist der Visionär von Forever Green, er begleitet uns auch im täglichen Geschäft, aber das, das, das Management wird geführt von Rick Redford. Es geht um den Vertrieb von Wellness, Schönheits- und Gesundheitsprodukten in der besten Form, nämlich in der natürlichen Form, dazu gleich ein bisschen mehr. Und das ist ganz besonders auch ein Einstellungsmerkmal, wir haben heute Kunden und Partner in mehr als 220 Ländern. Und deswegen meinte ich das wohl in Ernst, wenn ich sagte, wir können von zu Hause aus tatsächlich ein weltweites Geschäft aufbauen, wenn wir das wollen. Ja, um was geht es genau bei Forever Green? Ja, zunächst einmal... Möchte ich Ihnen ein ganz, ein ganz besonderes Modell vorstellen, mit dem wir in vor gerade wenigen Jahren, ich sagte ja, das Unternehmen 2004 gegründet, hat einen gigantischen Wachstumsschub äh, vor vier Jahren erlebt und zwar mit der Umstellung auf ein Briefumschlagmodell. Ja, wir nennen das das Envelope Business, ein Briefumschlaggeschäft, das heißt mit Produkten, die speziell so designed sind, dass sie in Briefumschläge passen und im Briefumschlag weltweit versendet werden können. Bedeutet, kenne ich jemanden, der einen Briefkasten hat, kann ich ihm die Produkte zukommen lassen, oder er kann sich die Produkte bestellen und er kann auch Partner werden. Velocity ist eine Steigerung. Wir nannten uns damals auch immer noch FG Express, also Forever Green Express, jetzt Forever Green Velocity, die Steigerung von Express, es ging also noch schneller. Und das bedeutet, weltweit... Lieferzeiten von zwei bis fünf Werktagen für Europa jetzt seit zwei Wochen realisiert. Ich habe es selbst schon erlebt, auch einige in dieser Runde haben es schon erlebt. Tatsächlich letzte Woche Dienstag morgens habe ich meine Produkte bestellt und habe sie am Donnerstagnachmittag hier in Spanien, in Südspanien an meiner Haustür erhalten von UPS. Das ist heute alles machbar. Produkte, die in einen Briefumschlag passen, ja lassen sich natürlich auch einfach mitnehmen. Sie sind nicht sperrig, man kann sie in die Handtasche tun, man kann sie in die Sackgutasche tun, selbst in die Hosentasche. Und man kann sie zeigen. Und da sie eine hohe und schnelle Wirkkraft haben und für sich sprechen, müssen wir nicht verkaufen, wir müssen nichts anpreisen, sondern wir lassen die Produkte für sich selbst sprechen. Hallo Willi aus Oberösterreich, schön, dass du dabei bist. Okay, das sind die Produkte, die stelle ich jetzt im Einzelnen mal vor. Da haben wir natürlich erstmal unseren Klassiker, das Power-Produkt schlechthin. Deswegen heißt es auch Power-Strip oder die Power-Strips. Und die Strips steht einfach für Pflaster. Es ist ein ganz besonderes Pflaster, nicht zu verwechseln mit den, ja, mit diesen Heilpflastern, die wir teilweise heute so in der Apotheke kaufen. ABC und so weiter, ich will ja gar keinen weiteren Namen nennen, die Medikamente darstellen. Unser, unser Produkt ist kein Medikament, aber es hat eine sehr viel bessere Wirkung, eine natürliche Wirkung. Wir nennen es ein Relaxing Aroma Patch. Es lockert Verspannung, beruhigt den Körper, beruhigt die Seele, physisch entspannt. Mein Freund Kai wird da sicherlich gleich noch mehr zu sagen. Er und auch wir alle, die, die ja die Powerstrips lieben, nutzen sie jeden Tag auch wenn wir keine Schmerzen haben, sondern einfach um Energie zu gewinnen oder einfach auch um Vorbeugen, zum Beispiel beim Sport, bei körperlicher Belastung dafür zu sorgen, dass man nicht verspannt, dass man keinen Muskelkater bekommt und so weiter. Kerstin schreibt gerade, ich liebe die Powerstrips. Ich kann das bestätigen. Seit Wir sind jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren dabei. Zwei Jahre und vier Monate. Seit zwei Jahren und vier Monaten kein Tag mehr ohne Powerstrips. 40 Millionenfach verkauft, das ist eine Zahl, die spricht für sich selbst. Und der Mann, dem wir es zu verdanken haben, ist ein Wissenschaftler aus Südkorea, das ist der Dr. Min-Soo Kim. Einige von uns, auch ich, habe ihn letztes Jahr persönlich kennengelernt in Paris auf einer Konferenz, die wir hatten, ein faszinierender Mann, der ganz bewegt war, dass er so viele Fans aus der ganzen Welt dort traf, aber er hat einiges dafür getan mit dieser, mit dieser Entdeckung. Er hält daran dieses Patent, das er natürlich uns übertragen hat. Er, erhält, er hat auch andere Patente für seine Technologien. Er ist Wissenschaftler am weltbekannten Future Engineering Technology Institute in Südkorea. Und er sagt, die Technologie wurde entwickelt, um alle Zellen des menschlichen Körpers zu unterstützen und mit mehr Energie zu versorgen. Geht es den Zellen gut? Geht es dem Menschen gut? So einfach ist es. Dafür müssen wir einfach sorgen. Dr. Min Kim sorgt dafür, dass unsere Zellen gut geht. Und der Marketingplan von Forever Green sorgt dafür, dass sie sich so richtig freuen. Ja, aber auch dazu möchte ich gar nicht so viel sagen. Sprechen Sie mit Ihrem Gastgeber, der Person, die Sie für heute Abend eingeladen hat. Er wird Sie sicherlich mal mit einem Testexemplar ausstatten, wenn Sie nicht sogar schon jetzt vollgeklebt hier bei der Veranstaltung sitzen und somit ja, unsere Wirkungsweise unserer Powerstrips schon kennen. Das nächste Produkt oder die nächste, die, das nächste Envelope-Produkt, das haben, das sind die Solarstrips. Und Solarstrips, wie es der Name sagt, die Sonnenstreifen. Und das ist nicht übertrieben. Ein, ja, ein, ein kleiner, ich habe es jetzt gar nicht hier, sonst habe ich mal hier meine Solarstrips liegen, habe ich jetzt gerade vergessen. Um das mal zu zeigen, ja, ich nehme sie also morgens oder auch zwischendurch im Laufe des Tages. Es ist ein kleiner, ist ein kleiner Streifen, etwa so lang, hauchdünn, man kann fast durchschauen. Und trotzdem äh, sind dort alle Nährstoffe drin, die der Körper am, am Tag braucht. Ich lasse ihn auf der Zunge zergehen und nach wenigen Sekunden hat er sich aufgelöst und ich habe die Nährstoffe, Nährstoffe zu mir genommen. Versorgt mich mit Energie und mit allen wichtigen Stoffen, die der Körper braucht. Ja? Tragen Sie einfach, das ist der Tipp hier, tragen Sie einfach die Solastrips bei, sich in der Hosentasche, ja, sind wirklich auch eingepackt, isoliert, in kleinen Tütchen, dann kann man sich auch wunderbar in die Hosentasche stecken und jemandem unterwegs anbieten zum Testen. Ja, und dann kommen wir in den Kosmetikbereich, auch dort ein sensationelles, einzigartiges Produkt mit dem Beauty Strip System, also hier ist um ein System von eigentlich zwei Produkten. Einmal den eigentlichen Beauty Strips, das ist eine Maske. Das ist eine, eine Algenmaske, die in Handarbeit, in tausendstündiger Handarbeit hergestellt wird. Man glaubt das nicht, bis man sie mal getragen hat. Eine Maske aus zwei Teilen, sie wird auf das Gesicht gelegt und dann 20 Minuten. Ja, drauf behalten. Das erzeugt eine Reinigung und Sie erkennen sich selbst fast nicht wieder, wenn Sie die Maske abnehmen. Dazu ergänzt natürlich zur täglichen Pflege das Serum. Und das Serum ist deswegen einzigartig, weil es einen Inhaltsstoff hat, der erst vor wenigen Jahren von zwei amerikanischen Wissenschaftlern entdeckt wurde, die dafür den Nobelpreis erhalten haben. Das ist das Zycloastragenol. Das Cyclo Astraginol. Ja, und das macht etwas ganz Besonderes. Es wirkt nämlich hier auf die Chromosomen der Haut, auf der Hautzellen und an den Enden. Wir sehen hier so ein Chromosom an den Enden, hier diese grünen Bereiche. Das sind die sogenannten Telomere. Und diese Telomere, die, haben, ja, die halten die Haut jung, wenn sie, wenn sie existieren. Also als junger Mensch sind die in, ja, sind die in bester Ordnung. Und im Alterungsprozess, ja, fransen sie förmlich aus. Das heißt, sie verschleißen und das Zykloastragenol wirkt direkt auf diese Telomere und kann diesen Prozess nicht nur stoppen, sondern sogar zu bis hin zu ganz wiederherstellen. Und wir haben verblüffende Vorher-Nachher-Fotos, ja, aber auch vor allen Dingen Erfahrungsberichte hier von Partnern, auch die hier in der Runde sind, ja, was das tatsächlich mit der tut, ja, es wird täglich aufgetragen, es kommt in kleinen Tütchen, es kann wieder mitgenommen werden, wunderbar, also auch auf Reisen, kleine Portionstütchen, die reichen für einen Tag, also für morgens bis abends, wer was ganz besonders Gutes tun will, der nimmt morgens ein ganzes und abends ein ganzes, ja und die Masken ja alle 14 Tage oder wer was ganz Besonderes tun will, ja dann jede Woche, aber alle 14 Tage reicht ein einmaliger Gebrauch. Jetzt kommen wir natürlich zu dem Produkt, das gerade in dem kleinen Filmchen, das ich vorher uns auch besprochen hatte, bevor wir starteten, ich weiß nicht, ob alle schon drin waren, als ich, als ich den Film gezeigt habe, ich kann ihn nur zum Ende noch mal zeigen, es fasst eigentlich fast unser gesamtes Geschäft zusammen mit dem Schwerpunkt auf unser neuestes Produkt, das haben wir erst im Herbst letzten Jahres gelauncht und es ist jetzt schon eine Revolution in der Branche auf dem Markt, es heißt Prodigy 5 und die Englischsprachigen unter Ihnen wissen, Prodigy ist das Wunder und Wunder 5, weil es da ja fünf Inhaltsstoffe oder fünf Dinge beinhaltet, die Prodigy ausmachen. Und Prodigy deswegen unter anderem, nicht nur weil es ja, Wunder bewirkt, sondern weil derjenige, der ja die Technologie, die darin steckt, entwickelt hat, ein absolutes Wunderkind ist. Ich glaube, das kann man. Mit Recht sagen, in dem Trailer, den ich kurz vorher vor der Veranstaltung gezeigt habe, wurde es gesagt, mit vier Jahren hat er mit Integralrechnung angefangen. Ich glaube, da war ich gerade in der Lage, ein Förmchen Sand auszuschütten im Kindergarten. Da fing er mit Integralrechnung an und hat alles in, in, im Kindesalter durchlaufen und ist Guinness äh, der Rekorde äh, registriert als jüngster Arzt in der Geschichte der Menschheit. Ich habe ihn auch kennengelernt, die Hilde, die hier in der Runde ist, die Kerstin, der Kai, wir haben ihn persönlich kennengelernt, ich weiß nicht, Willi, du wahrscheinlich auch, in Paris, ein faszinierender, bescheidener Mann, der so eine enorme Leistung, seine Lebensleistung gebracht hat, auch heute noch als praktizierender Augenarzt und Chirurg und Lehrer, Forscher an der Universität von Utah tätig ist. Es ist unglaublich, was dieser Mann getan hat. Balmurali, Dr. Balmurali Ambati erhält viele prestigevolle Auszeichnungen für besondere Leistungen in der Medizin und in der medizinischen Forschung. Und das ist jetzt nur eine besondere Leistung, die er entwickelt hat. Das möchte ich gleich vorstellen. Ja, und warum er es entwickelt hat. Denn hier haben sich zwei Menschen zusammengetan: das ist einmal rechts. Der Adam Sausedo, Dr. Adam Sausedo, das ist unser Inhouse-Doc. Ja, unser Inhouse-Arzt, der Forever Green-Arzt, der wissenschaftliche Berater, der aber ja, zur Firma gehört. Und der kennt den Dr. Bala Ambati. Und die haben sich schon vor Jahren über ein Thema unterhalten, das uns alle in der Welt angeht. Und das ist Mangelernährung. Ich rede nicht von Unterernährung. Das ist sicherlich auch ein Thema, aber Mangelernährung, weil sie nicht nur da stattfindet, wo Unterernährung stattfindet, sondern vor allem auch da, wo eigentlich genügend zu essen da ist. Das heißt, bei uns in unserer westlichen Gesellschaft eigentlich genügend Essen da und trotzdem ernähren wir uns mangelhaft. Und das wissen wir auch alle, wenn wir ehrlich miteinander sind. Und ja, das ist natürlich auch auf lange Sicht sehr, sehr gesundheitsschädigend. Da sehen wir ja auch an den Krankheiten, an dem, auch an dem Anstieg der Zivilisationskrankheiten, das hängt alles damit zusammen. Und das ist eine Antwort darauf. Ja, ein, ein, Sie haben eine Technologie gemeinsam entwickelt. Der Adams Rauscedo ist der Leiter des Instituts Life Centers in Salt Lake City. Das ist die größte, die erste und die größte Klinik und das größte wissenschaftliche Institut, das sich mit dem Thema Mangelernährung beschäftigt. Und Sie haben gemeinsam eine Technologie entwickelt die nennt sich Transamo. Wir sehen das hier: Nutrient Technology. Und das müssen wir uns vorstellen. Amo ist ein Panzer. Das ist eine eine Panzerung, wenn man so will, die da in, in, in Pulverform, die wir zu uns nehmen. Aber hier mal ganz kurz zu den Inhaltsstoffen von Prodigy 5, alles in einem. Wir nennen das all in one, alles ist hier drin. Einmal diese Trans TransAmor Technologie, die ich habe es gerade in dem Trailer haben es gesehen. Ich habe es gesprochen. Ja, die menschliche Magensäure ist in der Lage Rasierklingen aufzulösen. So stark ist die jetzt können wir uns vorstellen. Herkömmliche Nahrungsergänzung, ja das ist ja ein Milliardenmarkt auch von vielen Mitanbietern aus unserer Branche. Ja, das ist Toll, was die teilweise an Produkten haben, aber diese Produkte erzeugen nur eins und das ist teurer Urin. Denn sie werden zu 95% Prozent wieder so ausgeschieden, wie wir sie zu uns genommen haben. Das verhindert Transamor. Es ist ein Schutz, der einfach diese Nährstoffe, der diese Vitamine, die Antioxidantien, der all diese Stoffe durch den Magen führt, ohne dass sie angegriffen werden und dann im Darm, in die Blut, Laufbahn bringt und an die Stellen, an die Zellen bringt, wo sie hingehören. Das ist bahnbrechend. Und zwar nicht nur für uns selbst, das heißt auch für die Produkte, die jetzt hier die Nährstoffe, die hier drin sind, auch für unsere Produkte, aber natürlich auch für Produkte vom Mitbewerber. Ja, das heißt, wer einen Fuß in die Tür bekommen will bei, bei Mitbewerber ich nenne natürlich keine Namen, der sagt ihm pass auf, ihr habt tolle Nahrungsergänzung, aber die wird zu 95 Prozent wieder ausgeschieden. Nennt das dazu, ja, dann habt ihr das, was ihr braucht. Transamor, das ist Revol Revolution. Das wird uns, denn wir sind ja jetzt erst gerade damit gestartet, das wird uns noch größer, noch bekannter machen als die Powerstrips. Davon sind wir fest überzeugt. und Wir können alle dazu beitragen, wir haben hier wirklich ein Produkt. Das ist eine Alleinstellung, hat ein Alleinstellungsmerkmal, das hat kein anderer. Und die Hilde schreibt, Prodigy 5 macht top fit. Das ist es nämlich auch. Es versorgt, mit es versorgt uns mit Energie. Ich nehme es jeden Morgen. Ja, Kerstin und ich, wir nehmen es jeden, jeden Morgen. Auf nüchtern Magen eigentlich, nach dem Sport. Wir nehmen es nicht vor dem Sport, wir nehmen es nach dem Sport aus einem ganz einfachen Grund. Wir nehmen es zusammen mit einem anderen Produkt, das wir haben, über das ich hier, auch, das ich hier heute gar nicht großartig eingehen will. Das ist Pulse-Aid. Das ist, das ist pharmazeutisch 100%iges L-Admin. Und das, das wirkt ein bisschen Kreislauf mindern. Das heißt, es nimmt, den, es nimmt die Herzfrequenz ein wenig zurück. Wenn ich das vor dem Training nehme, habe ich nicht den Trainingseffekt. Ich habe das dem Kai letztens erklärt, den ich habe, wenn ich es nicht nehme. Aber es, man sieht, dass es was bewirkt. Wir ich kann mich wirklich mit dem Herzfrequenzmesser hinsetzen und vorher, nachher messen. Also, wir nehmen es nach dem Sport zusammen mit dem Pulse-Aid. Damit wird auch Pulse-Aid, das l agenie natürlich zu 100 Prozent in die Zellen gebracht da spürt man auch. Wir lösen uns darin noch eine halbe Zitrone jeweils auf und eine halbe Orange. Oder auch, wie die Gunilla gerade schreibt, im Joghurt absolut der Hammer. Es schmeckt ein bisschen fruchtig, ja ganz, ganz angenehm. Man kann es natürlich auch pur trinken. ja Wir trinken es manchmal on the rocks ja, mit ein bisschen Wasser und dann zwei, drei Eiswürfel dazu nachmittags. Absolut herrlich und top gesund. Oder ins Fix. Es gibt so viele herrliche Möglichkeiten, Gunilla. Das ist einfach so. Ja, Wir sind natürlich hier heute Abend auch ein Team. Im Team, im Team. Und äh, ich freue mich ganz besonders, dass wir seit einigen, wir kennen uns schon viel, viel länger, seit einigen Wochen den Kai bei uns haben. Der Kai kommt aus Münster. Ein ganz, ganz feiner Kerle. Er wird sicherlich was zu seinem Background sagen. Äh, ja, Immobilienmakler, auch das ist möglich. Auch Immobilienmakler interessieren sich für gesundes Leben. Der Kai ganz besonders, er ist ein absoluter Sportfried. Und ich möchte jetzt bei der Gelegenheit, wenn er schon hier ist und pünktlich da war, um 8 Uhr die Gelegenheit nutzen, ihn hier zu Wort kommen zu lassen. Denn das, was der Kai so täglich macht in der Praxis, aus der Praxis für die Praxis, das gibt uns ein Beispiel, wie man mit unseren Produkten arbeiten kann. Also, mein lieber Kai, ich schalte dich jetzt mal ja, zum Moderator. Bist du schon? Eigentlich kannst du dich selbst jetzt mit Ton und Bild melden, wenn du mich denn hörst. Dein Stift haben wir gesehen und da kommt er schon. Ja. Hallo, mein lieber Kai. Hallo, Dirk. Grüß dich. Ja, so, ich äh, trinke erstmal alles ja, Wohl. Prodigy Five genau. habe ich dabei, ähm, denn ich komme jetzt gerade vom Joggen, wie viele vielleicht schon mitbekommen haben. Ich habe äh, um 5 oder 6 äh, mir gesagt, So Schuhe an, auch wenn das Gewitter droht, völlig egal, da gehe ich durch. Das ist ja mit der Unterschied zu vielen anderen, die eben vom Sport her, wenn man das ableiten kann, die richtig guten Spitzensportler, ja, die gehen nämlich immer über ihre Grenzen. Nach dem Training, so mache ich das, nach der Arbeit, dann ziehe ich meine Schuhe an, dann geht's los und dann wird noch weitergearbeitet. In diesem Sinne erstmal kurz Prost. Ja. Äh, auch das äh, gehört zu einem Profi dazu. Äh, Dirk hat es erwähnt, der Solarstrip, so sieht er aus. Und ich habe ihn natürlich dabei. Ja, da lasse ich mich die Zunge äh, dauert exakt ein paar Sekunden, dann ist er vollkommen aufgelöst. Der macht eine Vitalität im Körper, die sucht also ihresgleichen. Sensationell bin ich total begeistert von und das Ding, das brauche ich jeden Tag täglich. Und genau wie Dirk gesagt hat, ähm, ich stecke es in die Tasche. Und wenn ich meine, da hat irgendeiner einen schlechten Atem, dann sage ich, komm, pass mal auf, das Kaugummi steckst du weg, jetzt gebe ich dir mal einen zola und schon bist du auch im Gespräch. Ja, ich habe sehr, sehr viele Neuerungen bekommen, beziehungsweise Erfahrungswerte und eine kann ich leider von dieser Woche oder von der letzten Woche nicht präsentieren. Was ich allerdings präsentieren kann, ich habe heute Nachmittag eine sehr aktuelle Information bekommen von einer Partnerin, das ist nicht meine direkte, eine indirekte, aber die ist bei mir im Team, die Cordula. Und ähm, die Cordula hatte mich eingeladen vor drei Monaten im Februar und fragte, ob ich äh, eine Präsentation machen könnte, im ganz kleinen Rahmen. Es waren nur fünf Leute anwesend, allerdings alles ältere Menschen. Und der älteste, der Ferdinand, war 81. Ähm, seine Frau mit 64, alle Defizite, sehr, sehr schlechte Schlafwandlung äh, nachts. Und äh, sie konnten, jedes, jede Nacht konnten sie, ähm, überhaupt nicht mehr durchschlafen. Es war nicht möglich und äh, dann habe ich denen empfohlen, die Powerstrips zu kleben und auch das Prodigy 5 zu bestellen. Das wurde auch relativ zügig gemacht. Daraufhin äh, hatte mich äh, der Herr Ferdinand dann gefragt, seine Tochter wohnt hier bei uns in der Ecke von Münster und sagte, die Depression, wie sieht das damit aus? Ich, sag, ich bin zwar kein Arzt, aber ich weiß, dass eine Unterversorgung der Mitochondrien davon ausgehen kann, mit dem Prodigy 5 sollte man mal probieren. Und diese Nachrichten habe ich heute Nachmittag bekommen. Die äh, fünf Herrschaften sind so begeistert, dass sie äh, sich jetzt registrieren lassen wollen bei der Cordula und haben sich äh, übermäßig dafür bedankt, sind auch wohl mit einem Blumenstrauß da aufgelaufen und haben äh, dann ihren Dank zum Ausdruck damit gebracht und werden jetzt also in den kommenden Tagen irgendwann als äh, Partnerinnen und Partner bei der Cordula einsteigen. Ja, so ist das immer wieder schön. ich mich freut das immer zutiefst äh, und das schmeichelt mir auch unheimlich, wenn ich dann meinen direkten oder indirekten Partnern, dann zur Seite stehen kann. Wir führen die Gespräche, das wird dann auch in eine relativ lockerer Runde passieren. Und die Erfahrungswerte lassen dann einfach für sich sprechen. Ich kann denen auch noch erzählen, so viel wie ich will. Allerdings, das, was dann die Powerstrips leisten oder das Prodigy 5, das ist das, was Bände spricht. Und da räumt man dann auch die Siege ab. Ich bin völlig überzeugt davon und glaube, dass wir auch noch sehr, sehr viel Spaß an der ganzen Sache haben werden, wenn jeder das sehen kann. Ja, das ist mein, mein T-Shirt, Forever Green, das habe ich auch noch an. Hier oben hängt also noch mein Power Strip. das muss man sich mal vorstellen. Zwei Tage jetzt drauf und äh, damit war ich duschen heute Morgen, dann vorhin joggen und ich bin jetzt gerade vorhin wieder duschen gewesen. Bei mir klebt das und wenn ich es jetzt abmachen würde, das wäre, glaube ich, wie beim Brazilian Waxing, also die Haare könnten dranhängen. Äh, mein Körper ist nicht übersäuert, ich bin auch nicht ausgepumpt, meine Muskulatur ist völlig beschwerdefrei und ich habe auch jetzt noch eine Energieleistung ich könnte normalerweise die gleiche Runde nochmal laufen aber das mache ich dann morgen früh und ich äh, würde mich dann freuen, wenn Dirk mir dann seine Nachricht darüber schickt, wenn er mit Kerstin, nicht Kerstin, ich hoffe du auch morgen früh in illustra Runde ihr beiden alleine in Spanien joggt während ich dann hier bei morgen, ich glaube wir bekommen wieder fast 30 Grad morgen früh dann joggen gehen werde ja, für weitere erfahrungswerte bin ich in den nächsten tagen mit sicherheit noch mit überraschung äh, präsent und äh, wer lust hat mich anzuschreiben auch über facebook egal aus welcher linie er auch kommt wer sponsor ist oder sonst was wem wir da helfen können ich bin gerne bereit und äh, ich habe einen guten freund der eine sehr sehr schwere operation hinter sich hat und mir vor ungefähr einer stunde die bilder zur verfügung gestellt hat denn er klebt seit heute seine Wunden bzw. seine Narben mit den Powerstrips und hat mich äh, gebeten, ob ich das auch morgen bei äh, Facebook posten kann. Diesem Wunsch werde ich natürlich nachkommen und ich würde mich freuen, wenn äh, einige sich das dann auch äh, durchlesen würden. Ähm, das ist keine einfache äh, Operation, sondern das ist schon äh, ein etwas härterer Fall. Das werde ich aber morgen dann einmal exklusiv berichten und schreiben, was da im Einzelnen zusammenhängt. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken. Ich will jetzt keinen zu sehr überstrapazieren, ähm, wenn jemand an Dirk oder mich und wir werden dann zusammen das Geschäft meistern. Dirk, ich gehe davon aus, du bist dabei. Sehr ja, sehr sehr ja, und äh, du weißt, ich habe mich heute herausgefordert, ob übrigens, wer die meisten Schritte macht am Tag. Ich kann nur sagen, ja. um mir, waren letzte Woche an einem Tag 23.000 Schritte. Ihr wisst ja, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 10.000 Schritte am Tag. Ich weiß nicht, wie das normale Leute machen wollen, die im Büro sitzen. ist schwierig. Muss man schon in der Mittagspause im Treppenhaus laufen. Aber wie gesagt, wir machen 22.000 Schritte, 120.000 Schritte insgesamt in der letzten Woche. Ich habe dich herausgefordert, mein Freund. Also, aber wir gehen sowieso zusätzlich auch. Ja, ihr seht schon, in dieser Runde geht es sportlich zu, aber es ist keine Voraussetzung. Es ist keine Voraussetzung, aber es schadet ja nicht, sich ein bisschen, wenn man schon diese Produkte nimmt, ja sich ein bisschen damit zu beschäftigen und natürlich auch ja, die Wirkungsweise zu nutzen, ja, um einfach seine Lebensqualität zu verbessern. Lebensqualität beinhaltet natürlich, und Kai, wenn du jetzt mal dein Video bitte wieder ausschaltest und dein Audio, das, ja, das wunderbar, Audio noch, dann bin ich wieder ganz im Bilde. Ja, und Lebensqualität ist natürlich auch oder findet natürlich auch im Portemonnaie statt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere heute Abend hier dabei ist, weil er natürlich auch erfahren möchte, wie man denn mit solchen tollen Produkten Geld verdient. Und der Staat, der einfache Staat, ist ja nur eine Entscheidung. Und das Leben ist ein spiegelbild unserer Entscheidung. Alles das, was ich heute nicht habe oder nicht bin, habe ich deshalb nicht oder bin ich deshalb nicht, weil ich in der Vergangenheit nicht die entsprechende Entscheidung getroffen habe. Will ich in der Zukunft etwas verändern, habe ich nur eine einzige Möglichkeit. Ich muss mich entscheiden. Und zwar nicht in der Zukunft, sondern heute. Und darum geht es letztendlich auch bei diesem Geschäft. Wir sind mit diesem Geschäft sehr erfolgreich. Es ist aber abhängig davon, wie viel Zeit, wie viel Aufwand ich natürlich in dieses Geschäft investiere. Dieses Geschäft ist geeignet ja als ein, ein Zusatz für ein Zusatzeinkommen von ein paar hundert Euro. Im Monat genauso für ein Zusatzeinkommen von ein paar tausend Euro oder als ein zweites Standbein oder sogar, wie ich es von Anfang an gemacht habe, hauptberuflich. Das ist alles möglich, aber natürlich eine Frage ja des Aufwands und wie man das Geschäft betreibt. Der einfachste Start und ohne Produkte geht es natürlich nicht. Ich muss erstmal selbst die Produkte haben. Wie will ich von etwas begeistert sein, das ich nicht selbst kenne, das ich nicht selbst probiert habe. Und das am besten nicht alleine, sondern mit meiner Familie. Deswegen brauche ich selbst Produkte. Und ihre Powerstrips in der Tasche. Wir haben immer unsere Solar deswegen habe ich sie jetzt auch nicht hier am Platz. Weil wir waren vorhin in der Stadt und hatten natürlich auch unsere Solar eingesteckt. Und nur so funktioniert es. Damit ich das haben kann, brauche ich diese Produkte. Und das ist jetzt der einfachste Start. Mehr möchte ich hier an dieser Stelle gar nicht sagen. Es gibt natürlich auch ja, Steigerungen davon. Da gehe ich gleich in einem zweiten Teil nach diesem Teil drauf ein. Aber wer wissen möchte, was ist denn das Minimum, das ich hier aufbringen muss, das ist keine Investition. Hier geht es nicht um Investitionen. Ich bekomme mehr was dafür. Ich bekomme etwas Tolles dafür, tolle Produkte, mit denen ich natürlich auch gleich arbeiten kann. Das Einfachste ist, ich fange mit einer Packung Powerstrips an. Ja, da sind, das sind 14 Powerstrips drin. Das reicht, das ist, die sind so abgemessen, dass sie für eine, dass sie für 14 Tage reichen. Ja, wenn man alleine diese Powerstrips nimmt, wenn man zu zweit ist, dann müssten es eigentlich schon zwei Pakete sein. Aber trotzdem ist es von, vom Einstieg her möglich, hier mit einem Paket Powerstrips zu starten. Dann kostet das 78 Euro und da sind schon 10 Euro Activation Fee mit drin, die ich nur einmalig bezahle bei meiner Erstbestellung, wenn ich nämlich neues Mitglied von Forever Green werde. Denn nur als Mitglied von Forever Green werde ich dann in Zukunft die Möglichkeit haben, diese Produkte zum Einkaufspreis zu erhalten und natürlich auch mit diesen Produkten Geld zu verdienen. Wenn ich zweimal die Power Strips nehme, dann habe ich schon eine kleine Ersparnis, denn ich sehe ja 144 ist weniger als das Doppelte von 78. Ja, das, kann, das, das kann selbst der Nicht-Mathematiker schnell überblicken. Oder aber ich starte mit den ich starte mit den Beauty-Strips, weil ich sage, mich interessiert mehr die Kosmetik. Ich möchte erstmal mit der Kosmetiklinie anfangen. Dann bekomme ich hier die Powers, den Beauty-Strip, also die Maske, eine Maske und 14 von den serum für 89 Euro. Und wenn ich davon zwei haben will, dann kosten die 167. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einmal die Beauty-Strips zu nehmen und einmal die Power-Strips. In jedem Fall habe ich dann 100 QV, und das ist ein Qualifikationsvolumen, das möchte ich einfach, dass, dass, dass Sie sich das merken, das ist nicht nur das Doppelte von 50 QV, sondern es ermöglicht uns in unserem Karriereplan, also in dem Plan, in dem bestimmt wird, wie viel Geld ich verdiene, ein sehr viel höheres Einkommen. Das heißt, wer sich mit 100 QV im Monat qualifiziert, er bekommt mehr Geld als derjenige, der sich nur mit 50 QV qualifiziert. Aber unabhängig davon, ich werde gleich zeigen, wie selbst diese 100 QV oder diese 167 oder 144 Euro eigentlich kostenlos sind, weil sie das Geld immer verdienen. Oder aber ich starte, wie es jetzt natürlich möglich ist, mit einem sogenannten Consumer Pack. Das kostet zwar ein wenig mehr, hier habe ich übrigens 205 Euro, liebe Partner, gerechnet, weil hier war ich natürlich der Fuchs. Und habe hier schon unser Velocity Shipping mit eingerechnet. Bitte die Person fragen, die eingeladen hat, der Gastgeber, was ich damit meine. Denn das Velocity Shipping, wir sehen es hier unten, ja, kostet für die Einzelprodukte 16,33. Für diese Produkte, das sind nämlich drei Produkte drin, ein bisschen mehr. Aber es garantiert mir in Deutschland und in Österreich innerhalb von zwei bis drei Tagen Lieferung. Nochmal, Südspanien, Dienstagmorgen bestellt, Donnerstagnachmittag geliefert. Das ist wichtig weil ich will die Produkte hier ja auch haben. In dem Moment, wo ich die Produkte habe, kann ich das Geschäft starten. Und ich glaube, dass wir jetzt Kai und ich auch schon so viel Neugierde geweckt haben bei denjenigen, die die Produkte noch nicht kennen, dass sie sie selbst natürlich ausprobieren wollen. Also das ist eine Empfehlung. Ganz unterschlagen habe ich hier den Einstieg mit Prodigy 5. Uns auch 79 Euro. Und wenn man einmal Prodigy 5 bestellt, beinhaltet auch 14 kleine Tütchen mit Prodigy 5. Oder man macht es zweimal. Ja, auch hier ein kleiner Preisportal. Aber hier ist der Preisportal eindeutig, wenn ich alle drei Produkte nehme, dann habe ich auch die gesamte Bandbreite der, der, der Produkte, außer die Solar-Strips, Die kann man einzeln noch nicht bestellen. Die kommen ja in einem anderen Paket, das ich nachher noch vorstelle, im zweiten Teil. Aber ansonsten habe ich die drei wesentlichen Produkte im Envelope-Geschäft, um sie zu zeigen. Und hier spare ich 60 Euro, das sind 25 Prozent gegenüber dem Einzeleinkauf. Ich denke mal, dass sich das schon mal lohnt, wenn man ja einen ganz kleinen Einstieg macht. Wir haben einen Marketingplan, der ist umfangreich, der ist so umfangreich, dass ich zumindest immer ein Training dazu mache. Auch jetzt am kommenden Sonntag biete ich wieder ein Training an, da konzentriere ich mich auf diesen Marketingplan. Aber im Wesentlichen besteht dieser Marketingplan nur aus diesen drei Schritten. Starter, Starter Plus und Starter 150. Das ist für jeden überschaubar. Jeder, der heute anfängt, ja, hat 14 Tage, und, oder 14 Tage, um Starter zu werden oder vier Wochen, um Starter 150 zu werden. Natürlich kann er auch länger dafür brauchen, aber wenn er das in diesem Zeitraum schafft, dann ist das mit einer ganz bestimmten finanziellen, äh, ja, finanziellen Abfindung verbunden. Zum Beispiel, wenn ich innerhalb von vier Wochen Starter 150 bin und das auch beibehalte, ich werde da jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, bitte mit dem Gastgeber besprechen, dann erhalte ich, nach den ersten vier Wochen, zusätzlich zu den anderen Provisionen, die ich durch den Produktumsatz äh, generiert habe, 150 Dollar. 150 Dollar on top. Wenn ich das in den vier Wochen tatsächlich schaffe, dann verdoppelt sich sogar, verdoppeln sich diese 150 Dollar auf 300 Dollar. Das heißt, ich kann hier schon mal nur mit diesem Bonus, wenn ich die in diesen vier Wochen das mache, was dieses Ziel ist, das ist eine einfache Aufgabe, ein kleiner Teamaufbau, wenn ich das schaffe, habe ich die Investition schon wieder raus, völlig gleich, wie groß mein Einstieg jetzt ist am Anfang. Ich bin in der Lage, ja innerhalb von 14 Tagen, spätestens vier Wochen, das Geld wieder rauszuhaben. Ja, nur das mal kurze Erklärung, und am Sonntag werde ich zeigen, wie man nur mit der Konzentration hier drauf auf diese, auf diese drei Schritte, diese drei ersten Stationen, wie man, wie man damit ein großes Team aufbaut, wie man damit sogar all star wird, das ist unsere höchste Position im Marketingplan. Oder auch Sixstar wie ich. Ich habe dafür damals in 2015 sechs Monate gebraucht. Das ist möglich, wenn man diese einfachen Schritte geht, und das ist für jeden äh, machbar. Ja, wir haben eben mehrere, wir haben eben mehrere Einkommensarten. Äh, wie gesagt, heute Abend will ich da gar nicht drauf eingehen, ist für den neuen in der Runde sowieso erstmal. Nicht so interessant, weil man es auch da nicht versteht. Wichtig ist nur eins, alle diese Boni sind natürlich in einem Computerprogramm, in einer Software verankert. Da sitzt also niemand und muss das per Hand ausrechnen. Und am wenigsten muss ich selbst ja irgendwas dazu leisten, außer natürlich den Umsatz bringen. Ob ich den alleine generiere oder ob ich den in einem Team generiere, spielt keine Rolle. Alles, was eingegeben wird, wird dann hier berücksichtigt. Ich habe Menschen kennengelernt in dieser Branche, die kannten den Einkommensplan innen und auswendig, die konnte man nachts wecken, die konnten den sogar rückwärts, haben aber nie Geld verdient. Und dann habe ich Leute gesehen, die hätten das überhaupt nicht interessiert, die, einfach, die haben nur das getan, was getan werden muss, haben viel Spaß dabei gehabt, haben mit Menschen gesprochen und haben ja nach dem Marketingplan ja viel, viel Geld verdient und haben dann nach und nach verstanden, warum. Ja, Weil sie dann den Marketingplan äh, im Leben verstanden haben. Das ist meine Empfehlung. So würde ich vorgehen. Ich würde mir da erstmal gar keine Gedanken drüber machen. Außer mit der Person bitte sprechen, dem Gastgeber, über diese drei Schritte, Starter, Starter Plus und Starter 150. Natürlich nach der Entscheidung, ins Geschäft zu kommen. Logisch. ja, Denn das ist jetzt dann die Arbeit der nächsten Tage, wenn man ins Geschäft gekommen ist. Wann ist das, fragt die Heike am Sonntag? 18.30 Uhr hat sich bewährt. Am letzten Sonntag möchte ich auch um 18.30 Uhr, wieder machen. Da kommen die meisten vom Spaziergang zurück. Meistens ist ja in Deutschland dann auch Zeit des Gewitters. Ja, Da muss man sowieso nach Hause. Und äh, wie gesagt, 18.30 Uhr, ich werde das natürlich wieder in, den, in unseren eigenen Medien äh, veröffentlichen. Auch gleich schon ja mit dem Link, das wird der gleiche Link sein, über den wir heute hier reingekommen sind. Aber dann um 18.30 Uhr, wie gesagt, am Sonntag schon notieren. Und äh, ich komme aber gleich noch zu ein paar anderen Tippen. Ja, wie starten wir? Ganz einfach, Information ist alles, am besten hier gleich nach der Veranstaltung, nach der Registrierung, auch hier bitte kurz eintragen in, unseren, in, unser, Phön in unser Phoenix Team Pro Portal, das äh, versorgt mich mit einem Newsletter und Kai, es ist natürlich wichtig, wenn man sich hier angemeldet hat, dann bekommt man eine E-Mail äh, vom System, dass man die bestätigt. Das ist ein sogenanntes Double Opt-in. Damit kann man dann von uns auch E-Mails bekommen oder darf von uns E-Mails bekommen. Das hat der Gesetzgeber so vorgesehen. Also dafür bitte sorgen, registrieren und dann die sofort darauf eingehen, die E-Mail entsprechend bestätigen, dann ist man in unserem Newsletter drin. Dann haben wir natürlich hier auch eine kostenlose Landingpage, aber auch individuelle Landingpages, die ich mir selbst anlegen kann, die ich selbst gestalten kann. Wir haben ein E-Mail-Follow-up, wir haben auf professionellste Art und Weise ja automatisches Webinar, 24 Stunden am Tag, ich muss gar nicht einmal die Woche hier zum Ölrich aufs Live-Webinar und zum Kai, sondern ich kann 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, selbst Weihnachten und Silvester, ja, jemanden einladen, der sich das dann zu Hause anhört, zu jeder Zeit. Das ist natürlich alles mit diesem System möglich. Kontaktverwaltung, ich kann mein komplettes Adressbuch hier eingeben, pflegen und so weiter und so fort und viele, viele Benachrichtigungen, alles was wichtig ist, alle wichtigen Formulare und alles finden wir dort Phoenix, im Phoenix Team Pro Portal. Das kann ich nur jedem jedem ans Herz legen. Ja, das war der erste Teil, 40 Minuten. Und jetzt ist Entscheidungstime. Ja, time for Decisions. Die Day. Dein Leben ist das Spiegelbild deiner Entscheidung, habe ich vorhin schon gesagt. Treffen Sie eine klare Entscheidung. Diese Entscheidung ist jetzt erstmal nur hier im Kopf. Zu treffen, denn wir machen jetzt gleich weiter. Nur ich sage eins gleich dazu. Der zweite Teil macht nur dann Sinn, wenn im ersten Teil jetzt an diesem, in diesem Moment eine Entscheidung getroffen wird. Das interessiert mich. Das möchte ich gerne machen, weil jetzt geht es im zweiten Teil um den optimalen Start. Jetzt habe ich gerade vorher nur gezeigt, wie es Minimum geht. Und jetzt zeige ich, wie es optimal geht. Ja, also diejenigen, die jetzt sagen, das waren tolle 40 Minuten, ich habe viel gelernt, ja, aber Green ist ein tolles Geschäft, aber es soll mein Geheimnis bleiben, ja, die sind jetzt entlassen oder können dann, gerne, können dann gerne den Raum wieder verlassen oder können auch gerne hierbleiben und sich auch den zweiten Teil anhören. Nur es ist für mich wichtig, dass diejenigen, die Interesse haben, jetzt innerlich schon gesagt haben, das interessiert mich vielleicht schon im Hintergrund Ihrem Gastgeber, der eingeladen hat, schreiben, ich bin dabei. Egal, was jetzt noch kommt. Ja, Weil das Minimum, das kann ich immer. Ja, Okay, dann machen wir jetzt weiter. Denn optimaler Start heißt einfach, ich versorge mich mit mehr Produkten. Ich versorge mich mit einer besseren Ausgangsposition. Und wir haben gerade im Moment die Velocity-Zeiten. Durch den Start dieses neuen Systems Velocity ja haben wir eine Sonderpromotion gestartet, die einem ein, eine, eine Möglichkeit gibt, einen Geschäftsstart hinzulegen, wie er ja ganz, ganz selten in dieser Branche möglich ist. Was ich dazu benötige, ist ja ein etwas anderer Einstieg. Ich habe als den optimalen Einstieg in der Basisvariante vorhin, habe ich das Konsumerpaket dargestellt mit diesen drei Produkten äh, ja, den Beauty Strips, den Solar Strips und dem Prodigy 5. Das ist preislich sicherlich der sinnvollere Einstieg, wenn man diese ganz kleine Variante wählt. Will man aber etwas professioneller rangehen und das auch mehr als ein Geschäft begreifen, dann haben wir drei weitere Pakete, das sind diese Velocity Pakete, die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie hier diesen dieses Velocity-Symbol haben, also das sind diese drei in drei unterschiedlichen Größenordnungen, nicht nur was den Preis angeht, auch was natürlich den Inhalt angeht und was die Zusatzleistung angeht, die besonderen Zusatzleistungen, die wir jetzt anbieten aufgrund dieser Sonderpromotion. Und da haben wir einfach die Enjoy und Share Mix Pakete. Das ist nicht nur ein Paket, so wie ich es hier dargestellt habe. Hier kann man einfach, ich habe es hier der Einfachheit halber, weil die Preise sind identisch, das so dargestellt. Man kann hier mit Schwerpunkten auf bestimmte Produkte natürlich das ein bisschen variieren. Aber das Paket an sich ist das Gleiche. Ja, das bitte auch mit dem Gastgeber besprechen, wenn hier so eine Entscheidung getroffen wird. Das kann man dann im, am besten im Shop, ja, vor Ort sich natürlich anschauen. Wie auch immer, das Paket kostet 395 Euro und das Sternchen daran sagt, das ist schon Velocity. Das ist Velocity Shipping. Und das bedeutet, dass ich das Paket, so wie ich es hier sehe, tatsächlich innerhalb von zwei bis drei Werktagen in Österreich und in Deutschland habe. Das heißt, wer heute bestellt, heute am Dienstag, heute Abend bestellt, hat es am Donnerstag, allerspätestens am Freitag, also auf jeden Fall noch diese Woche, und kann am Sonntag ja auch schon mit den ersten eigenen Partnern beim Training dabei sein. Wobei beim Training, das würde ich nicht unbedingt empfehlen, Sie sollten auch erstmal eine Präsentation gehört haben, aber die können Sie sich ja online angehört haben oder ja durch die Führungskraft, mit der Sie zusammenarbeiten, oder durch mich, Ja, wenn ich die Führungskraft, die nächste Führungskraft, bin. Und dann können die natürlich auch am Sonntag schon beim Training dabei sein. Das heißt, ich beschleunige mein Geschäft dadurch. Gleichzeitig spare ich bei diesem Paket 200 Euro, das sind 35 Prozent, gegenüber dem Einzeleinkauf der Produkte. Auch das ist interessant. Ja, auch wenn ich in einer Einkommensart, nämlich der, der, dem Weiterverkauf, dem Einzelhandel natürlich rechne, Ganz klar, wenn ich die Produkte günstiger habe, kann ich natürlich günstiger auch mit den Produkten arbeiten. Dann haben wir die nächste Größenordnung, das ist das Starter-Mix-Paket. Und in dieser Größenordnung auch wieder unterschiedliche Kombinationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten möglich. Das bitte anschauen. Auf jeden Fall habe ich hier eine Ersparnis von knapp 300 Euro. Das sind 37 Prozent gegenüber dem Einzeleinkauf. Und ich zahle 637 Euro. Da ist schon wieder das Velocity Shipping mit drin. Und übrigens den kleinen Preis da, der kleinere Preis da drunter, das wäre dasselbe Paket, allerdings mit normalem Shipping. Da ist es natürlich ein bisschen günstiger. Das Velocity Shipping ist natürlich teurer. Dafür habe ich aber UPS Tracking und es garantiert innerhalb von zwei bis drei Tagen. Ja, wenn ich die günstigere Variante nehme, auch das ist natürlich möglich. Muss ich davon ausgehen, weil es aus den USA auf normalem Transportweg versendet wird, dass es zwei bis drei Wochen dauert. Ganz klar. Aber ich würde hier einfach diesen etwas, diese etwas höhere Investition wählen, ja, weil es mich einfach schneller ja, in, mit, ja, mit den Produkten versorgt. Oder natürlich dann der, der wirklich der optimale, optimale Einstieg. So bin ich auch damals ins Geschäft gekommen. Nicht mit diesem Paket, da hatten wir ein anderes All-Star-Paket. Das aber auch schon, wir hatten damals gar nicht diese ganzen Produkte, wir hatten nur Powerstrips, als ich anfing. Kai kann sich erinnern, Ja, da kriegte man eben besonders viele Powerstrips für das gleiche Geld. Also hier 1.168 Euro, das ist alles schon brutto, inklusive wieder Velocity und bringt 400 Punkte. Auch das ist erfreulich. Und wenn ich die etwas günstigere Variante wähle, mit dem normalen Shipping 1.047 Euro. Ist das viel Geld? Ja. Ist es viel Geld im Verhältnis zu traditionellen Selbstständigkeiten? Ich weiß nicht, ob Sie das beurteilen können, ob Sie es schon mal selbstständig waren, ob Sie es selbstständig kennen und ob Sie wissen, was es kostet, ja eine, ein normales Geschäft heutzutage zu eröffnen. Das sind meist die Anmeldegebühren, das sind ja, das sind, ist vielleicht die, die, die Mietsicherheit für ein Ladenlokal, ist ja schon meistens sehr viel höher. Es sind einfach diese Standarddinge, die eine Selbstständigkeit teuer machen. Wir sind auch selbstständig, haben aber diese Kosten eben nicht. Und ich bekomme ja hier für einen Gegenwehr in Form von Produkten. Selbst wenn ich sage, wie ich es gerade schon beschrieben habe, Forever Green ist so ein tolles Geschäft, das soll mein Geheimnis bleiben dann habe ich immerhin tolle Produkte. Denn wer viel tut, verdient viel. Wer wenig tut, verdient wenig. Und wer gar nichts tut, hat immerhin tolle Produkte. Ja, und er freut, sich, er freut sich daran, Dann, wenn er mit dem all paket gestartet ist, vielleicht ein paar Wochen länger, ja, hat er ein bisschen was davon. Aber es ist ja nicht so, dass man mit diesen Produkten nichts anfangen kann. Im Gegenteil, man kann damit sehr, sehr gut leben. Ja. So, dann nochmals den anderen Vorteilen, die ich natürlich habe, bei den Enjoy- und Share-Paketen, ja, bekomme ich, lasst euch hier bitte nicht durch die, diese Preise irritieren, das sind die Nettopreise, da habe ich natürlich noch kein Shipping und noch keine ja und keine äh, Kosten dazu, Ja, aber ich bekomme auf jeden Fall 1000 Punkte in mein starkes Bein, auch wenn das jetzt noch nicht so hundertprozentig klar ist oder überhaupt noch nicht klar ist, äh, am Sonntag wird das erklärt, dann bitte mit dem Gastgeber sprechen. Es bedeutet auf jeden Fall, dass ich nicht mit Null starte, sondern schon mal 1000 Punkte in meinem starken Bein habe. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt anfange zu arbeiten, sofort Geld verdiene. Ja, lasst euch das mal genau erklären, das ist ehrlich. So, und dann sehen wir unten nochmal hier die drei Schwerpunktmöglichkeiten auf Prodigy 5, dann hier auf ganz normal gemixt und dann einmal auf Beauty-Strips und einmal auf Power-Strips. Das könnt ihr bei der, bei der Bestellung natürlich entsprechend variieren. Dann haben wir die Starter-Pakete, die nächstgrößere Variante. Da gibt es 3000 Punkte ins starke Bein. Und liebe Freunde, ich bin bei Null gestartet, als ich anfing. 3.000 Punkte, das sind schon mal 30 mal 100 Punkte. Das sind schon mal 30 Personen, die einsteigen. 100 Punkte, das ist schon mal ein bisschen was und das auf der Startenseite, Das ist ein sensationelles Angebot. Ja. Dann habe ich hier wieder die drei Varianten, die drei Schwerpunktvarianten und dann natürlich das All-Star-Paket, das ist für mich der Einstieg, wer hier ein bisschen ernsthaft an's Geschäft rangeht, auch wenn er sagt zweitberuflich oder drittberuflich, aber wer, wer wirklich hier auch schnell ins Geld verdienen kommen will, ich rede nicht von schnellem Geld verdienen, ich rede von schnell ins Geld verdienen kommen, äh, dann ist das hier das Optimale. Da kann man dann noch überlegen, ob man jetzt das Prodigy Five All-Star nimmt oder das Beauty-Strip All-Star oder das, das ganz normale Mix, wo alles drin ist oder alles gleichermaßen drin ist. Aber ich bekomme... 5000 Punkte ins starke Bein. Kai, ja, so hätten wir mal, so eine Chance hätten wir haben sollen, als wir anfingen. Ich werde drei Star für zwölf Wochen, wenn ich aus eigener Kraft wenigstens One Star werde. Lasst euch das erklären vom Gastgeber. Das bedeutet aber. Ich werde One-Star, werde aber wie ein Drei-Star, das ist in unserem Karriereplan, Ja, der Kai ist Drei-Star, dann wisst ihr, was das für eine Leistung ist, das bekomme ich hier für zwölf Wochen. Ich habe die Möglichkeit, in zwölf Wochen das zu schaffen. Der Kai hat es in zwölf Wochen geschafft. Und wenn ich den Starter 150 in den ersten vier Wochen schaffe, was ich vorhin ja vorgestellt habe, dann bekomme ich sogar noch mal 2.000 Punkte in starke Bein. Dann habe ich 7.000 Punkte im starken Bein. Das entspricht 70 Normaleinstiegen Einstiegen mit 100 Punkten. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. So sieht's aus. Das Autoship habe ich vor dem ersten Teil jetzt nicht erwähnt. Denn eins ist klar, Produkte brauche ich immer. Ich brauche auch neue Produkte wir haben ein, ein Autoship, das ist kein Abo, sondern das beinhaltet einfach, dass ich alle vier Wochen äh, Produkte bekomme und damit auch meine Qualifikation aufrechterhalte, um meine Provisionen zu bekommen. Ich muss mindestens 100 Punkte haben, um die volle Provision zu erhalten. Und äh, das kostet, wenn ich Powerstrips nehme oder wenn ich die Beauty Strips nehme oder auch Prodigy 5 oder bin ich jetzt Prodigy 5 in diesem Fall weil jetzt komme ich doch auf dieses Special zu sprechen, dann kostet das so um die 130, 140 Euro. Das ist im Brancheschnitt sogar sehr niedrig. Nur wenn ich die, eins dieser Velocity-Pakete habe, dann bekomme ich das Autoship für unter 100 Dollar, nämlich dann bekomme ich das Doppel-Pack -Doppel Prodigy 5 für, anstatt für 146 für 99, 95 und zwar ein Leben lang, solange ich dieses Autoship behalten will. Das bringt 90 Punkte QV, die aber wie 100 QV zählen. Das heißt, ich habe 100% Qualifikation für meine Provision. Pflicht auch für den professionelleren Einstieg ist immer, dass ja, die Teilnahme am Phoenix Team Pro Pflicht natürlich in Anführungszeichen, es gibt bei uns keine Pflicht, aber ihr wisst, meine Pflicht, wenn man Erfolg haben will, muss man hier natürlich dran teilnehmen. Lasst euch das auch von eurem Gastgeber nochmal erklären. In jedem Fall registrieren, das ist sowieso kostenlos und unverbindlich. Aber ich, bekomme, ich komme in den Genuss des Newsletters. Was, hier habe ich mal ein paar Landingpages, Führungskräfte gesucht, Vertriebsprofis gesucht. Wir haben ja den großen Vorteil, als Kerstin und ich anfing in 2000, Ja. Da gab es nichts. Da gab es Faxverteiler. Ja, also Das heißt, ich kriegte einen Fax von meiner Führungskraft und hatte 17 Frontlines. Da musste ich nachts 17 Mal das Fax versenden. Ja, und dann kam die Fax und dann kam das auch auf Endlospapier. Ich will euch das gar nicht alles erzählen. Heute haben wir Facebook, heute haben wir LinkedIn, heute haben wir Twitter, die ganzen, ganzen Social Media. Ich muss doch präsent sein mit meinem Geschäft. Die ganzen Dinge sind kostenlos. Ich kann heute zigmal am Tag in Gruppen oder auch privat natürlich hier meine Postings machen. Es gibt viele Menschen da draußen, die sich für gesunde Ernährung interessieren, die sich für Wellness interessieren, für gute Kosmetik, die sich für Geld verdienen interessieren. Diese Menschen kann ich heute mit wenig Aufwand ansprechen. Dafür haben wir solche Landingpages. Eine davon, da kann ich sogar hier... Ähm, diese ist es, glaube ich. Da kann ich mein eigenes YouTube-Video aufnehmen mit meiner Familie oder mit meinen Produkten, egal wie lange, und kann es dort einbetten in diese Information. Ich kann die Überschrift verändern und, und und hochprofessionell. All das bieten wir in unserem Portal, kann ich nur empfehlen. Denkt immer daran, die Erfolgreichen sind sicherlich deshalb so erfolgreich, weil sie Dinge tun, die weniger Erfolgreiche unterlassen. Und Unterlasser gibt es viele. Ja, Menschen, die tun, das sind die Menschen, die mir ja, und die den meisten Menschen Spaß machen. Und tun ist eine Abkürzung und steht für Tag und Nacht. Das heißt nicht Tag und Nacht arbeiten. Das heißt Tag und Nacht die Sensibilität haben, die Bereitschaft haben, wenn einem etwas über den Weg läuft, zum Beispiel es zu ergreifen, die Chance wahrzunehmen, auch wenn sie einen Arbeitsoberall anhat. Ja, das sind die Macher, das sind die Tour wenn man das so sagen kann. Das Gegenteil ist, mach all das, was die Masse nicht tut, die nicht erfolgreich wird, und du wirst erfolgreich. So einfach kann es sein. Dafür muss man keine Bücher gelesen haben, die aber trotzdem hilfreich sind. Also meine Lieben, das war's. Ich wünsche jetzt natürlich eine gute Entscheidung. Das Jahr ist ja schon gefallen. Jetzt geht es nur noch darum, ja, mit welchem Paket, mit welcher Größenordnung dafür gute Entscheidungen sind, Fragen dazu da. Auch jetzt der Führungskraft vielleicht, dann die Fragen an Kai oder mich heute Nacht noch, heute Abend noch richten. Dafür sind wir da und wir beantworten und geben da auch eine helfende Hand. Ansonsten wünsche ich eine schlaflose Nacht. Ja, denn wer nach diesen Informationen ruhig schlafen kann, der hat das nicht verstanden und muss sowieso nächste Mal noch mal wiederkommen. Also, ich freue mich, dass Sie da waren. Ich freue mich, dass ihr da wart. Schönen Abend und ich habe versprochen, ich zeige noch mal den kleinen, das kleine Einführungsvideo, dass wer das nicht gesehen hat am Anfang, es dann ja noch mal sehen kann, eigentlich eine Zusammenfassung dessen, was wir gerade gehört haben, mit schönen Bildern. Ansonsten, schönen Abend. Ja, Genießt diesen Sommerabend, aber ein bisschen arbeiten nicht vergessen, damit ihr noch mehr Sommerabende in Zukunft ohne Arbeit verbringen könnt. Ja, also macht's gut. Ciao, ciao. Ja, meine lieben Freunde, jetzt das Video startet gerade nicht, aber wenn ihr einen Moment wartet, eine Sekunde wartet, dann versorge ich euch mit dem richtigen Link, den ich jetzt nämlich gerade ersuchen muss, denn aus irgendwelchen Gründen ist es nicht nochmal gestartet. Also diejenigen, die es nicht gehört haben oder gesehen haben vorhin, es lohnt sich kurz dabei zu bleiben und es geht nämlich jetzt schon los da sind wir also viel spaß